Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen ja, Gameplay. Heute zocke ich mit euch Beach Heat 2020 und äh, ja, es, vom, vom, vom Look her, vom, vom Gameplay her äh, ähnelt das natürlich sehr der ganz alten Games, die ich so kenne. Ich weiß gar nicht, C64, äh, Amiga-Zeiten. Es gab es auch 2000 Beach Heat, das hieß auch genau Beach Heat, das gab es auch 2000 schon mal und genau aus dieser Perspektive, man hat einen äh, ja, Geschützturm, von da aus schießt man halt die ganzen Gegner ab und ja, jetzt ist es auch in VR erlebbar und äh, ja, schauen wir uns mal die Steam-Seite an. Und ähm, ja, kostet 16,79 Euro, ist auch jetzt nicht so viel kann auch also Man wird am Anfang gefragt, ob man das auch äh, ja, normal als Steam-Spiel spielen möchte oder aber äh, in Steam VR. Also ist auch in, in Flat spielbar. Und äh, ja, mir hat es jetzt ganz gut gefallen. Ist ein Early Access-Titel. Es fehlt noch sehr, sehr viel an Inhalten, sage ich mal. Ähm, da wird einiges noch freigeschaltet. Und äh, wer jetzt dieses Spiel kaufen möchte, der geht natürlich in, in Vorleistung, in Vorkasse, sage ich mal, und muss darauf hoffen, dass da äh, ja noch einiges dazukommt. und ähm, ja, hier ist momentan HTC Valve und Oculus Rift aufgeführt als VR-Brille. Ich habe es jetzt mit der Valve Index gespielt. Mein erster Versuch äh, vor, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen ist kläglich gescheitert. Also da habe ich die Controller zwar gesehen, aber ich konnte nichts im Menü machen. Das funktionierte jetzt, also der Entwickler hat mir auch da äh, zugesichert, ja, die haben da Probleme, die arbeiten da dran und ja, scheinbar haben sie da schon, schon ein bisschen was geändert. Und ja, das ist die, die Perspektive, von der man aus spielt. Man ist in diesem Geschützturm und äh, ja es kommen Gegnerwellen auf einen zu, äh, Helikopter, Flugzeuge. Ähm, ich hatte die Grafikeinstellung jetzt relativ hoch und ähm, muss dazu sagen, dass es auch ab und zu dann ruckelte. Aber äh, ansonsten ähm, lief das ganz flüssig. Ich hoffe, ich habe auch jetzt genug Gameplay gezeigt oder, oder auch nichts vergessen, weil äh, ich habe mitten im Spiel, glaube ich, oder fa fast im Ende des, äh, ja, Drittel, sage ich mal, letzten Drittel, äh, habe ich dann rausgefunden, oh, man kann den Turm auch mit dem Thumbstick links und rechts komplett bewegen, also komplett drehen und, äh, ja, das war mir gar nicht so bewusst und äh, ich weiß jetzt auch nicht, manchmal sieht es so aus, dass die aus einer ganz anderen Perspektive schießen als ich, also das war die Perspektive, die ich auch hatte, aber da war noch ein, äh anderes Bild, das sah ein bisschen anders aus hier, aber bin ich mir jetzt nicht sicher, weil der ist eigentlich relativ nah bei einem, also der ist direkt nebenan quasi, dieser Turm hier, den wir hier sehen, keine Ahnung, was das auf sich hat. Ja, auf jeden Fall wer auf, auf dieses, äh, ja, ich sag mal, man muss schon Retro-Fan sein, sage ich mal, äh, Hoshi wünscht sich dieses Spiel hier auch und äh, ja, er ist halt auch Retro-Fan und äh, also Retro-Fans, die dieses Art, diese Art Spiel gerne haben, die werden hier äh, wirklich auch Spaß haben. Ähm, es macht auch Spaß, einfach mal kurzweilig einfach mal dr drauf rumballern. Für mich muss ich aber sagen, es fehlt einfach noch sehr, sehr viel an Inhalt, ähm, Optimierung natürlich auch, aber wie immer ist ein Early-Access-Titel, es wird daran gearbeitet, von daher muss man jetzt immer abwarten, in welche Richtung das geht. Wenn ein äh, neuer Spielmodi oder so jetzt freigeschaltet wird, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video dazu machen, ein Gameplay dazu machen, aber ansonsten äh, das Gameplay, was ihr hier jetzt seht, ist das, was man momentan spielen kann. Äh, es soll noch ein Multiplayer dazu kommen und äh, ja, da muss man jetzt einfach mal abwarten. Momentan geht halt nur Einzelspieler und äh, ich bin gespannt, was da noch so dazu kommt. Ja Leute, genug geredet, jetzt gehen wir einfach mal ins Gameplay. Spaß. So Leute, willkommen bei Beach Heat 2020 VR und äh, ja, hier sind wir im Menü. Ist ohne Sound, nicht dass ihr euch jetzt wundert. Und äh, ja, sieht soweit hier ganz nett aus. Man hat jetzt hier keine großen Interaktionsmöglichkeiten oder eher, eher, eher gar keine, außer hier auf diese, diese Leinwand zu klicken. Hier können wir uns Scores anschauen. Äh, wahrscheinlich auch von anderen Geg äh, Spielern und ähm, ja, hier haben wir noch Optionen. Hier können wir Grafik einstellen, Effekte, Sound können wir uns anpassen, wie laut die Effekte sein sollen, wie laut das Spiel insgesamt sein soll. Und hier haben wir auch noch Sensitivity. Und äh, ja, das Game ist eigentlich nicht für die äh, Index gedacht oder noch, noch nicht erprobt, sage ich mal. Ähm, ich probiere das jetzt aus und es hat beim ersten äh, Test funktioniert äh, oder beim ersten Test erstmal gar nicht. Da hatte ich diesen Cursor hier nicht äh, und jetzt funktioniert es. Und äh, ja, der Entwickler hat mir gesagt, es, es gibt da noch ein paar kleine, kleine Probleme, aber ich teste es trotzdem mit der Index aus. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie das funktionieren wird. Dann können wir hier nochmal Profil und anschauen. Ähm, das weiß ich nicht, ähm, inwieweit das jetzt vom Spiel her äh, wichtig ist. Keine Ahnung, dass wir hier ein Inventar haben. Und äh, ja gut, Stats ne, haben wir hier. Ist wahrscheinlich das, ähm, ja. Die Waffen, die wir haben, die Ausrüstung, die wir haben, sehen wir hier und die können wir uns wahrscheinlich auch, äh, ja, freischalten vielleicht. Müssen wir mal schauen, das Spiel ist immer noch in der Entwicklung und hier sehen wir es auch. Wir haben jetzt hier einen Arcade-Mode, das ist ein Singleplayer-Mode und äh, dann soll hier auch noch irgendwann ein Classic-Mode reinkommen, der auch Multiplayer hat und äh, hier ist The City, also eine b sheet full version All of the others and with a complete game in city life interaction, äh, inter integration. So, Interaction. action. Und äh, ja, also es wird weiterhin hier dran äh, gearbeitet und ich bin gespannt, äh, welche, welchen Weg das Game hier noch geht. Man kennt es natürlich, diesen, diesen Game-Modus von früher, von äh, Flat Games. Äh, ich weiß gar nicht, ob es C64er-Zeit oder Amiga-Zeit war. Da gab es, glaube ich, schon mal so ein ähnliches Game. Und 2000 gab es auch noch mal so ein ähnliches Game in. Ähm, auf, de, auf dem normalen Monitor, sage ich mal. Und ja, ich spiele jetzt einfach mal New Game. Und legen wir mal, mal los. So, hier sind wir an unserem Geschützturm. Und äh, ja, jetzt ist das Spiel erstmal in Pause. Weil hier gezeigt wird, welche ähm, Möglichkeiten wir hier haben. Aber da wir mit der Index spielen, müssen wir erstmal... Und mit unserem, unserem Index-Controller mal zurechtfinden. Ich hoffe, das läuft auch alles ganz gut. So, da kommen jetzt immer hier Gegnerwellen an, die wir dann hier bearbeiten müssen. Wir kriegen Punkte. Was der hier macht, weiß ich nicht. <lacht> Aber sieht schon imposant aus. Und dann geht's weiter. Also hier, Multiplayer ist natürlich auch cool, ne? Oder wäre cool. als ah, das Game geht so ein bisschen in Richtung Nostalgiker, ne? Die, die diese alten Games noch kennen von früher. Oh, da, da, da kommen sie. Ah, es wird nachher echt viel das kann schon mal hektisch werden auch. Na komm. Rauf nicht weg. <lacht> so, da ist keiner mehr. Ja. Grafisch. Es ist kein Meisterwerk, es sieht ganz, ganz okay aus, also wenn ich mir das jetzt hier so anschaue, sieht ganz gut aus. Oh, jetzt kommen hier auch noch Hubschrauber und wir können die auch irgendwie, genau mit Raketen, auf dem Touchpad habe ich jetzt hier Raketen, wir können die aber auch so abschießen probiere ich jetzt erstmal hier normal ohne unseren Raketen zu verschwenden hier Was? also man merkt wenn man auf die Helikopter schießt dass so ein bisschen anfängt zu lecken ah, Eis brennt er schon Boom So, jetzt geht's los. Jetzt kommen beide Helikopter und Boote. Okay, haben wir nur einen getroffen, aber egal. Jetzt gucken wir uns erstmal kurz um die Boote, die hier ankommen. Der landet zuerst. Oh, da kommt auch nochmal was. Ah ne, ich glaube, der wirft uns jetzt irgendwelche Pakete ab, die wir uns hier gleich schnappen können. Irgendwelche Upgrades. Wow, jetzt geht's hier aber ab. Jetzt geht's hier aber ab. <lacht> Muss mir hier im Deck umgehen, du? so viele. Ja, das ist schon mal gut, dass wir einen Helikopter weniger haben. Na komm. Ah, komm, komm, komm. Jawoll. <lacht> oh, der ist aber weit geschafft hier, der. Der Kollege. Ja, ja, ist doch gut. Ja, den müssen wir jetzt als erstes ausschalten da. Okay, den Panzer haben wir schon erledigt. Seid aber lästig. Wenn man sich mal wirklich überlegt, wie, wie es früher im Krieg war und diese armen Schweine aus diesen Booten raus mussten und äh, dann den Strand hoch. Also es ist, ist schon krass. ne? Und wir spielen hier jetzt einfach so ein Game. Sollte man auch mal äh, so ein bisschen beachten. ne? Boah, jetzt geht's aber ab hier, Leute. Jetzt gehen wir wieder abgeworfen nach hinten. Ah, Energie haben wir noch genug. Also wir haben wieder aufgefangen schön. Okay, der ist wir hinüber. Dann kommt noch einer. Den haben wir auch. Also die halten jetzt nicht so mega viel aus, ne? Also hätte ich jetzt anders erwartet. So. Oh, jetzt habe ich aber ein komisches Bild hier gerade gehabt. Weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Auch oh man eigentlich erstmal nur so drauf schießen, dass sie sich nicht mehr bewegt. Und dann war es eh vorbei. Einmal hier die Menge reinhalten. Junge, Junge, Junge, jetzt geht's aber ab hier. Das überlebe. Ich habe hier überleben. Das ist ein von wo jetzt alles kommt hier. Komm, komm, komm. Oh, das, das war knapp, wir hatten ja noch 101 Keine Kanonen mehr, nichts Haben die auch vorher schon? Komm drauf Oh, das war schon Oh, da kommt ein richtiger Panzer Noch kommt von der Seite. Okay. Das war aber jetzt nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt jetzt wahrscheinlich. Es kommt wieder alles auf einmal. Dann ein bisschen rumsprayen hier. Die sind gar nicht zu unterschätzen, hier die, die kleinen Soldaten, die die ganze Zeit hier drauf schießen. Okay, Schild haben wir noch. Jetzt kommen wir aber wieder ein Paket, das ist schon ganz gut. Ja, mal. Wir gleich aber auch. Oh, wir haben keine Missiles mehr. Ey. Wie sollen wir den denn jetzt kriegen? Boah, das war knapp. Auch wieder knapp. Ja, 400 hatten wir noch. Okay. Aber. Wird schon schwierig. Okay. <lacht> noch einer? Oder das ist der dritte? Na komm! Ist Asche, oder? Jawoll! Wäre cool, wenn man hier wirklich mehrere Geschütztürme hätte, man könnte wechseln. Das wäre noch, das wäre, das wäre noch cool. Das, das wird jetzt so unmenschlich schwer, glaube ich. Da ist noch einer. Ah, die sind nicht so leicht zu treffen, ne? Boah. Wie kriegen wir die denn jetzt? 13 Raketen haben wir noch noch was. Okay. Okay, den Hammer. Schutzschild wäre nicht schlecht. Wir müssen jetzt mal die ganzen Hochschrauber und alles klein kriegen. Ich glaube das war das Level, schafft man nicht, aber ist auch ganz gut. Ich wollte euch mal hier nur ein bisschen Gameplay zeigen. Jawohl, den haben wir. Da, da, da. Ja. Oh. Drei Kinder haben wir noch. Sechs. Noch vier Punkte. Das wird nicht leicht. <lacht> yes. <lacht> Boah, war das sauknapp. Wenn wieder alles okay ist. Ja. Was denn jetzt hier? Also kommen jetzt auch noch andere Fahrzeuge. Sechs Raketen sind jetzt nicht viel, ne? So, da kommen die Fahrzeuge. Die Helikopter müssen wir. Okay, da kommt jetzt nochmal das Flugzeug. Es war jetzt nicht so mega schwer. Es müssen wir so viele von den wegpallern die wir können. Schild haben wir uns gleich runtergeballert. Da haben wir nicht mehr viel. Wie, wie sollen wir die denn jetzt bekämpfen? Wir können den ganzen Turm drehen. Ja, ich gehe kaputt. <lacht> Wir können den ganzen Turm drehen. Und das merke ich jetzt erst. Fühlt gut, wenn da jemand hinter uns ist, dann kriegen wir die halt auch so. war die sind am schwierigsten zu kriegen. dass man den ganzen Turm hier äh, drehen kann <lacht> Ah komm ja, das war das jetzt auch ne Also ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch packe. Erleichtert natürlich schon mal immens, wenn man den Turm hier drehen kann. Aber für die ersten Runden braucht man den auch nicht drehen können. Wie viele Missiles haben wir gar keine mehr. Okay. Das müssen wir mal hier. Ah, <lacht> Ach, guck mal da. Wollte oh, sich ranschleichen, der, der kleine Bube da. Jawoll! Ah, guck mal. Ja, okay, Leute. Ich würde sagen, hier beende ich das Gameplay auch. Reicht eigentlich, um das Spiel mal zu zeigen. Und äh, ja, es wird halt immer schwieriger. Und äh, das ist bis jetzt das ganze Game, was wir haben. Ähm, es macht definitiv Spaß. Also wer auf äh, diese, dieses Retro-Gameplay steht, also der wird hier echt seinen, seinen Spaß haben. Aber... Ähm, ja, ihr seht ja, was ihr momentan bekommt, was noch in der Mache ist, weiß man natürlich nicht, ob das alles so, so wirklich klappt. Aber äh, ich denke mal, der arbeitet schon gut daran. Äh, es kommen auch immer wieder Updates, das habe ich jetzt die letzte Zeit immer gesehen, als ich das äh, Game hier in der Bibliothek hatte. Und äh, ja, von daher, wer auf Retro Gameplay steht und sagt, boah geil, sowas in VR habe ich mir immer gewünscht, der sollte jetzt zuschlagen. Und äh, alle anderen, ihr seht ja das Gameplay, von daher muss man ein bisschen abwägen, ob das auch äh, wirklich äh, ja, den Geschmack von den meisten oder von, von einem dann selbst trifft. Ne? Ja Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, würde mich natürlich auf ein Abo freuen, um das YouTube Ranking zu verbessern, äh, wäre es natürlich auch genial, wenn ihr mir ein Like da lasst, einen Kommentar da lasst und äh, ja, Dankeschön fürs Zuschauen, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao!